Ja, hallo und willkommen. Mein Name ist Danny P und ich bin euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, wir sind immer noch hier auf dem Pfeil auf der elften Ebene. Ja, warum nicht? Ähm, wir sind dabei, Barrett zu helfen und Jesse. Ähm, bevor die Turks bzw. Shinra die alle kalt machen und uns Avalanche hier in die Schuhe schieben, dass der Pfeiler hier kaputt gegangen ist und die ganze Platte hier runterstürzt. Und ja, ähm, wir haben mit Eris im letzten part äh, sektor 5 nee, sektor 7 sektor 7 ne? wie komme ich mal auf sektor 5 sektor 7 evakuiert und mal legen aber dann muss sie von zeng ich glaube da wurde aber anders ausgesprochen ne zong irgendwie habe ich gehört von ihr und ja ich glaube zeng war doch der anführer der turks ne? spoiler übrigens und der dritte ne. Ja doch der dritte Turk der äh, vorgestellt wird aber insgesamt gibt es vier die im spiel vollkommen sind beziehungsweise fünf wenn man einen der hauptcharaktere später dazu sehen würde ich habe mal ein türk war und ja bin ich gut aber ich glaube die vierte werden wir nicht mehr sehen auf ne? oh, Spoiler, Spoiler mädchen oh. ähm, die war ein level ab in der letzten folge erreicht bekommen freigeschaltet erreicht und ja, elf Punkte damit kann man, glaube ich, noch irgendwie anfangen. sagen ne? ganz lehre wird so 50 Prozent aktiviert. Zusätzliche hälfte Materie ist dort die Dinger sind doch irgendwie irgendwann dazu gekommen. Da kannst du mir nicht sagen, dass die schon immer da waren. Das hätte ich auch schon längst genommen. ja da, ja, da kann ich mir nicht leisten. Verdammt, weil ich elf habe ich brauche zwölf okay, Schlagringe und. Überschallfäuste, da müsste ich mir aber was äh, freischalten können. Na, schon wieder zuerst. Ich habe ja, Materias, das ist ein ganz leere. Am Kampf, Kampf, am Beginn des Kampfes, sich bestimmte Wahrscheinlichkeit, Stufe von Entfesselung. Aber das ist auch nicht schlecht. Aber mehr Materie ist immer besser. Hat sie überhaupt ausgerüstet? das ja das sind auch die besten. Hat auch die beste. Ne, hat die beste. Vielleicht sollte ich die Schlagringe immer ausrüsten, ne? Nein, die wollte ich gerade Äh, Mit zu 70 Prozent aktiviert. Schaden durch Hinhalt. Genau bedeutet das? inhalte scheint es ja irgendwie nicht zu geben, so im klassischen Sinne so ich habe 5 haben wir jetzt kann ich sagen die werden da irgendwann dazu gefügt so aber die sind unglaublich schwach deswegen immer die mal ne? hm, wir haben, ja 24 mehr angriff alles andere geht zwar runter aber ich nehme an diese ganzen magische Abwehr und so damit zählt, wird auch irgendwie die Links gezählt hier Nee, kann aber nicht sein egal also nicht so äh, ja nein oh. so. mal oh. so wieder beleben bei Real. ich mir klaut jetzt eigentlich wieder stehlen drin ne? Ja, ne? ja weiß ja nie ne so schlaging hat es ausgerüstet passt so, ich hätte mal gerne so eine bank ich meine er wäre jetzt nicht schlecht wo wir uns ausruhen können aber dann kommen wir auf einmal hier Reno und Root und dann ballern hier uns über den haufen werden wir auf der bank sitzen und schilden so. oh ich habe keinen blitz Boom gedrückt hey, ein moment du bist nicht neu. Oh, warte mal Wenn ich damit gedrückt halte dann mache ich so ein angriff okay cool muss genau was der macht aber was ist ja auch den eingegangen Na, erstmal euch beiden platten, ne? aber oh, bitte. Toll, hab mein Link verballert. Na, oh, ich habe gedacht. Oh, diese Gegner, die sind ja sowas von... Halt gar nicht erreicht? Siehen wir mal wie wichtig er ist hier ist um unser team am leben zu halten mein gott so, geblockt Was jetzt ja, diese gegner erfunden ja, funktionieren nicht so ja wer hat die erfunden ja damals die machen von VII, aber Ja, richtig nervt hier zu Kampf. Oh, in die Fresse Mein Gott, dort So tiefer. Ja, das ja ein bisschen zu nervig gerade. So. Äh, warte unser Heiler, sag ich mal, sind die MP ausgegangen. Deswegen ja, so du jetzt auch ein bisschen herhalten, ja. So, oh, ich habe das Gefühl hier ist richtig. den gehen wir mal da lang. Aber da kann man auch hochklettern wahrscheinlich wieder, ne? So, hier ist eine Truhe. Elixir. Ah, jetzt muss ich hier wieder einen Bogen machen. Dun, dun, dun, dun. Mein Gott, tiefer 2400 hier nur. Wir haben 3200, genau. Gut. Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt drei Folgen mehr oder weniger auf diesen Pfeiler rumhocken. <lacht> Pfeiler, warum kommst du mir immer im Weg? So. immer höher hier. mein gott sieht da unten die unterschied langweilig aus Die dinge sind so einander gereiht und oh gott das ist sie aufgeben. Lass gut sein. Ich habe mit meinem Sprengsatz so viele Unschuldige getötet. Das nennt man Karma. Jetzt hast du mich schon wieder gerettet. Und ich werde es wieder tun. Chamber. Hey, weißt du, Claude, ich dachte wirklich, dass wir mal alle zusammen bei Mama Pizza essen. Jesse. Oh. Tiefer. Na, oh, die ich okay. Ja. Okay, er ging schnell. Um, ja. Jesse ist auch ins Grab gewissen. Hat auch ins Grab gewissen, mein Gott. Okay. Ja, alle sterben sonst hier leider weg. Aber Bert ist noch am Leben, den müssen wir retten. Sonst ist er ja ganz vergebens. Ich meine, Bix geht's gut, ne? Wedge, mein Gott. Ne, Bix ist tot, der ist tot, der ist ins Grab gewissen. geht geht's nicht gut. Aber Wedge ist noch am Leben. So materia stand gerade irgendwas, was, ist das, was neues. Ich mein, Der war gerade so komisch ausgekraut oder so. Ich wurde geirrt. Zum ersten Mal in meinem Leben. Okay, so endlich mal eine verkackte bank Und ja, dann mal ab nach oben. Soweit. An der Spitze... Können wir ja nicht mehr... Okay, wir sind an der Spitze. Ich höre schon, Barrett. Ihr Miss zeigen, ja! Barrett! Tiefer! Sei vorsichtig! Die greifen von oben an! Du spielst schließlich die Hauptrolle hier! Aber auch ein Star braucht eine Pause. Seid ihr bereit? Ja. Wer Helikopter? Er kommt da raus und kämpft wie Männer. Nichts Persönliches, Alter! Ja. Er mich nicht, Alter, Kumpel! angelegt, das sage ich euch. Autorisierungscode akzeptiert, warte auf Aktivierungsbefehl. Autorisierungscode oh nee. akzeptiert, warte auf Aktivierungsbefehl. <lacht> so gut wie erledigt. Misch ich gefälligst nicht mal! akzeptiert. Warte auf Aktivierung Befehl. Versuchs. Uns Töks. Hält man nicht zum so Nah. So, hier kommt der erste offizielle Kampf. Gegen Reno! Im Original. So, komm. So. stehbar zauberei super das oh mein gott der geht natürlich nur auf mich ey. also unglaublich bald hier alles mögliche an sachen gegeben ja tiefer geht auf ihn los losfährlich ablenke <lacht> mein gott jetzt hat mal auf auf mich nur los zu gehen sieht sehr komisch aus sie hat auch Barriere so äh, stehlen jeder der Talker daneben danke genau wir jemand los Mann so gegen was bist du ein du bist gegen gar nichts ja, super stark resistent gegen was soll das sein das weiße Dingen Mon, ich sehe jetzt kein Ding. So wir mal mal. Funktioniert ja. so aus? Ja, hat funktioniert. Das so, äh, ich immer ich nehme noch Barriere an. Merkt auf, aber irgendwie nicht. Ich versuche auch eben die ganze Zeit zu kontern aber klappt die auf der Zeit nicht. Ah. Oh. Oh, ich war zu weit weg. Aber super das war gegen den auch kämpfen und weiter war aber nicht so im Original das ist auch ganz schön ruh von dir abwurf durchgeführt nachladen eingeleitet auf okay. oh, pyramide und oh, nein bitte nicht nein jetzt habe ich dir das gott kenne ich noch. Ey. Der hat dann den so Pyramiden einge eingesperrt und da muss man den muss man die Pyramiden angreifen, wenn jemand seine eigenen Gruppenmitglieder angreift. da so, Kann ich den irgendwie? Nee. Das heißt, ich werde wahrscheinlich mit äh, Cloud 2 ATB haben, ein ATB meine ich, damit ich ich aber, analysieren kann. Aua! Aber jetzt kommt er glaube ich wieder eine... Turk-Laser. Hey, was geht, Alter? Halt, halt. der problem Ah. Ja, aber nichts zum Stehen. Den kann auch nicht. Doch, den kann man angreifen, glaube ich. So, Was mache ich jetzt? Mal. Oh, nein. wenn mir die Animation vielleicht mal anschauen. Aber oh Gott, Cloud. Äh. Aber das sieht ja voll episch aus, wie man da gefangen ist. Also ist natürlich nicht gut für uns, aber oh mein Gott! Ich gehe mal auf dich los, Kollege. So haben wir mal. Haben wir mal. Piss dich. Oh Gott, das ist erwütend. Oder auch nicht. Ist etwa rausgefallen? Dachte, du bräuchtest vielleicht Hilfe. Den Bericht reichst du ein. Na, dann wollen wir mal, Alter. Nicht? So, äh, reif. Okay, äh, Cloud. Ganz schnell. Jetzt zeigen wir euch. Aus welchem Holz die Torx geschnitzt sind, er hat nicht dann er hat den nicht getroffen, glaube ich. Die wir heute der hat wahrscheinlich auch wieder voll AP oder so. Ne, hat auch noch halb AP. Aber hat Kriegst du gleich rein? Volle Möhre beschwören. Ich an, der hat nicht ein bisschen Overkill. Ich will noch was von dir, klauen Kollege. Ich komme nicht dazu, dich anzugreifen. Dann noch mal auf Cloud Barriere. so Au. super Tank auf Cloud. Jetzt geh mal ein, einmal nicht auf mich, damit ich hier auch mal noch mal klauen kann. Stehen fehlgeschlagen. Äh, tiefer. Super. Äh, Setz mal mal Megatank ein, Kollege. Oh, Gott, ja. oh jetzt mich nicht kaputt, ne? gibt es gibt's jetzt nicht. Ich auf den Arm nehmen. Aber oh ich glaube Cloud ist tot. Ich habe gerade schon mega Trank hier eingesetzt ja, und so, jetzt kommen Kollege. gibt es jetzt nicht. Ey, das ist gerade ein richtig blöder Zeitpunkt, dass das passiert, ne? Mein Gott, ey. Oh mein Gott. Ey. Vor allem die die die ganze Zeit auf mich los ist. So, jetzt gibt es verdammte Dinge. Wie das wert, Oh mein Gott. So, aber ernsthaft, könnte man auf jemand anderen losgehen, ey? So, ich bin jetzt auf dich vor, kaputt da hab so, haben wir ein bisschen luft nach oben glaube ich heißt oh. Oh. mal ernsthaft habe hat ihn schon frei danke wert welche beschwörung eigentlich schon will ich nicht so bei mir etwa irgendwie links gemacht hier zurückhalten ja ich glaube das ist sogar der fall egal jetzt ich bei tiefer zurück Toko und muki, die hat man, glaube ich, noch nicht. Aber ja, so viel los. Also, was ja, sind hinter uns. Boom. Ja, ich habe nie im Leben schocken können. Ey. Schokobotritt. Ah. Ah. Was hier? Bitte fahr ich, da durch. Ah. Ja, ich dir mal durch. Hmm. Geht Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. hier Hmm. Super Idee den abschlussangriff sehen von dem wir warten mal hier abschluss Abschlussangriff sehen von dem ding deswegen durch mich jetzt hier ein bisschen ein bisschen rumspielen ich hoffe er hat nichts dagegen nur um leben und Tod hier gerade Oh. So, Chocobo, okay. oh, da kommt Oh, da kommen alle. Kommt die, ah, ah. Okay, der Kampf war ein bisschen übersichtlicher. Habe ich habe so für. Gefühl. Ja, die haben das schon aktiviert, Leila. Nie lässt <lacht> es sich stoppen. Keine Kannst du klicken? Oh mein Gott! Könnt ihr mal weggehen? No, no. Verankerungen werden gelöst. Verankerungen werden gelöst. Letzte Sequenz wird eingeleitet. Abschnitt 1 wird abgelöst. Evakuierung einleiten. Verankerungen werden gelöst. Warum gibt es so überhaupt? Was hast du getan? Warum gibt es so einen Befehl überhaupt? Laut. wird ganz sicher bringen oh, so Meine Tochter! Wo seid ihr? Okay, die Szene haben sie ein bisschen geändert. Normalerweise sind die mit einem Helikopter da geflogen. er es hat es hat alles gesagt. So und ja, übrigens die Platte fällt hier jetzt runter. Wir müssen ja abhauen. Aber man muss sogar die Lösung ja auch wieder suchen. Oh, ich hoffe, hier lag nichts mehr. Hierher! Hiermit kommen wir nach unten! Komm! Na los, Tempo! Los, schnell raus aus diesem Sektor. Oh, yeah. Oh, nice. No. Oh, what? Hallo Charakter, der gar nicht auftauchen sollte bis jetzt. Und ja, das war's mit Sektor sieben. Alles klar. Millionen sind gestorben. Ja. Und äh, Avalanche, bis auf Barrett, sind auch alle tot. Aber dazu noch mehr gleich. Wenn die uns erlauben, mir eine kleine Verschnaufpause zu machen. Kapitel 13. Eine Welt entrümmern. Na gut, dann würde ich sagen, wir machen hier einen Cut, ne? Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Final Fantasy 7 Remake. Und die Situation, zu was hier gerade passiert ist, tun wir auch im nächsten Part besprechen, ne? Alles klar, würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich hat der Part gefallen. Wenn euch, äh, wenn euch der Part gefallen hat, lasst wieder ein Like, ein Abo einen Kommentar. bla bla bla bla bla. Tschüss.